willkommen mein name ist dann die bro lp ja yeah, und mein Name ist Me met mario bros der wir begrüßen euch zurück zu bro force ah. beim letzten mal haben wir die ersten drei welt abgeschlossen und befreit für amerika oder so in der art und jetzt machen wir weiter ja. <lacht> Geheim einsatz: Ein ja. einzelner Pro bringt die Vorräte, die in falsche Hände geraten sind. Okay, mach mal. mal. Okay, okay. Ich schon gesagt, dass ich mich null irgendwie erinnern kann. An das Spiel, ich glaube du hast es erwähnt. Charakter kann ich noch alle, aber wir sind der Rambo. Oh, Auch oh, mal wie viele Granaten du hast, oh ja. Boah, für Granaten warte. Oh Gott, Was wir nicht ab. Sprengen wir sie weg. Oh, Jetzt. Moment. Äh, okay. Na, wir nicht sofort, also. <lacht> äh irgendwie nicht weiter Na? wurde Na. Den stein zerquetscht müssen wir rein nö <lacht> wir müssen nicht da rein wir müssen nicht darunter okay. fallen <lacht> also vielleicht doch aber aber auf, auf eine andere hat hol dir mal granaten ab oh. oder brauchst du keine schießt mich äh, einfach durchs Gemüse. Ja. Hier ah. Ah, <lacht> Was ist man nicht herunter? Aber! Was passiert? Mir ist ein Stein auf den Kopf gefallen. Ja, genau so einer, nur kleiner. Ich bin Rambo. Ich bin Rambo. Ich bin unbesiegbar. Aua. So. gar nicht okay, da müssen wir ja runter ja wir müssen irgendwie runter oh Gott halt auf die Steine auf ah, dafür haben wir die Granaten <lacht> jawohl oh Gott. du schaffst das schon kein Problem. Oh, sind da sind Hunde? Noch mehr um die Steine hier sorgen. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Was hat Nein. denn? Was auch immer es ist, es hat mich Ah! Wir haben schon getroffen. <lacht> oh. mm. go, go, go! Okay. okay da könnte ein bisschen schwieriger werden wahrscheinlich. Oh. Hey, hör mal, wir haben schon das Level äh, Champions Road geschafft. Ah. Ey, für den Umweg, gehe. Ja. gh, gh, so. Auf die Steine auf. gh, <lacht> ah. Ich habe gh, nur einmal berührt, ey. Wie gut, dass ich weggegangen bin. Okay. <lacht> War da. Mein Gott, wir sind in der Gefahr für uns alle, ey. Ja. Oh, yeah. gott Checkpoint. Oh, Level zu Ende. Also gerade noch dann <lacht> <lacht> Oh Mann! Du hast unseren Riot getötet! <lacht> nicht, das <lacht> Muss ich aber auch nicht. <lacht> Das kommt doch bestimmt jetzt fest auf rein, ne? Uh, okay. Äh. Uh, uh, uh. Boah. Das ist so beleidigt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hm. Ein Baum. Was auch also, was hier ja. Die fressen einfach die anderen Hunde. Ey. Ja. Also mal kann man nicht direkt hier runtergehen. Muss ich direkt hier runter gehen so? Ja sowieso die ganze Zeit Munition. Nur Abkürzung. Hackt sogar. Ja. Was sagst? Ja. Du gehst natürlich auch, We ne? <lacht> Crate. Ja, jetzt kommen glaube ich, doch, ne, glaube ich, in den Level auf. Yeah. Ja. Oh, das ist noch ein bisschen Aprikose. Aprikose. Machen wir erstmal Level 4. Ja. Die Leute hier sehen nicht aus wie wir. Sie sprechen anders und benehmen sich merkwürdig. Bros, wir müssen handeln. <lacht> ja. Alter, Alter, Der Patriot hat mal wieder gesprochen. Oh mein Gott, was da denn für Es ist bald Amerika. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ah. Oh Gott, ich hab yeah. eine, eine Geisel, was immer alles getötet. Ja, da wollte ich nicht machen. Ah, oh. Du hast nah du hast Nahpalm! Oh. T oh. 4 Okay. Yeah. Ah. <lacht> <lacht> ja, ah. ja manchmal ist ein bisschen zu viel, was hier abgeht. Oh. Hier ist Munition. Okay. Ja. Warum kriegen wir denn so viele von denen? bin auch ganz yay. Yeah. Oh, Moment. Oh yeah. <lacht> Dieses. Post. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Bro produkt, das war benutzen. Ah, verstehe. Die Doppel müssen hoch. Fahrt Und noch ein neues ja. ne schießen Yeah Ah, warte, pass auf. <lacht> auf. den Ding retten. Yeah, wie ein echter Bro. Aber ich glaube mit deinen Spezial kannst du irgendwie unbesiegbar werden. Also nehme ich an, weiß ich nicht. Ich bin der Terminator. Yeah. ein Tor. Nee. Da war. Du Boss, dann nie weit um zurück, lass da und yeah. oh, das war's wert für Amerika. Das, ja, das, was, genau. du, das was du sagen willst. Ja. Du hast dich gehopft fürs Vaterland. Jesus! Oh, warte, den hole ich mir. Nein, genau <lacht> So Ein Schuss. nämlich irgendwie an hier Overwatch yeah. hier jetzt ich musste du mal im flexen verständlich oh da kommt welche jetzt nicht mehr yeah. ich bin Rambo ha. ich bin Oh Gott. Oh. Äh. oh Boah, nee, das ist doch knapp. Sei Boden? Ne, lass nicht Boden. Ja. Okay. Yeah. Oh. oh Gott. Bin ich bin mich mit meinen eigenen Raketen weggeschossen, ey. Oh. <lacht> ja, mal. Indiana ja. Ich weiß übrigens nicht, ob hier neue Charaktere noch dabei sind, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Äh, hier unten ist äh, Munition. Oh, warte. Oh du hast eine Peitsche. <lacht> ja. Ja! Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Okay. Ja, nein! Nein! Ja, eine Schuss, ey! Da, so, ja. warte, warte mal. Ah, oh ich würde wow. da weggehen. Kannst du nicht kaputt machen? Oh. Ja, doch, kann <lacht> man! Aber warum nicht? Weil ich es mein jetzt kaputt machen will. Ja, gut. Das war ich nicht. Ich habe es nicht getan. Das war ich nicht. Moment! Warte mal, Bro! <lacht> oh mein <my> Gott! Oh. <lacht> ich, ich hab mich nicht mehr gesehen! Ja, ich bin schon da unten gekommen, aber euch tief genug. Hi. Oh, das war's. Yeah. Oh, da bist du ja. ja. Komm, da bin komm. ich oh. ja. <lacht> äh. <lacht> right. Nein. Nein. Er kennt uns nicht. Yeah. Oh, warte, da unten. Alter, was habe ich für einen Rückstoß? Indiana Bros. Indiana Bros. Yeah. Okay. Es ja. so merkwürdig, wenn irgendwie nur Stille ist, ey. Ja. Wir brauchen mehr Action. <lacht> Action! Ja, ich bin das Geräusch von Explosion und Zerstörung so sehr gewöhnt. Ja. Nein, das ist eine Geisel runter <lacht> Von denen gibt es noch eine Menge, ne? Ja genau, von denen gibt es die ganze Menge. Nein. das eigentlich den seine eine Knarre einfach oh oh uh. Guck mal oh uh. aber <lacht> hast du ihn gemacht oh noch ein Boss nee, ist. okay es scheint wohl so so ein Zwischenboss zu sein ja, bring mich näher an den heran damit ich ihn an, anvisieren kann oh ich habe ihn schon kaputt gemacht ähm. <lacht> was du mit der? Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem gemacht haben, aber ich habe irgendwas mit ihm gemacht. Du hast ja mit diesen Gastanken hier irgendwie nach oben geschossen. Ah! Wie hast du denn noch vier Leben, ey? Weil ich die ganzen Geister gerettet habe. Dann rette einer weitere, um mich wieder zu beleben. Da oben ist einer. Oh, ist doch auch eine. Ah. Nehmen wir doch die. Oder beide. Okay, lass mich mal die andere retten, damit ich ein Leben bekomme. Ah. Okay, okay. so viel dazu. Ja, so wie dazu. Ah. Ah. So. Yeah. Okay. Moment. Oh, das noch. weil er jetzt auch mit so einem Ding kaputt machen können wir? Nein, du bist gestorben. Oh, komm oh, mal her. Ach, du kannst ja nicht einsteigen. Oh, nicht gar nicht. Oh oh. das? Yeah. Wollte schon sagen, oh, ich gehe noch mal. Oh, du bist wieder da bist du ja da? Sie haben die Power Ranger Musik. Ja. Yeah. da oh, war schon das vierte Gebiet. Dann ja, auch fünfte Gebiet. Mit Scharlach. Oh. So dachte ich, würde die neue Pokémon-Edition ehrlich gesagt heißen. Ja, yeah. wie heißen die noch mal? Hältig. Karmesin und Purpur. Ah, genau. Bei, ich glaube, das heißt irgendwie Scarlet auf Englisch. Deswegen habe ich erst gedacht, scharlach wird ja. Ja irgendwie die offizielle Übersetzung nee. heißen. Nee, Scar uh, Scarlet und Violet. So heißen ja. sie auf Englisch. Ja. Sie vorbestellt? Nee, noch nicht. Aber werde ich habe Ich habe es bereits getan, inklusive stil ja. Ich will einfach nur beide wieder auf einmal haben. Ich auch. So. Genau. Uh, keine Zeit für Erklärungen. Bro Force, ihr wisst was zu tun ist. Alles töten, uh, alles klar. Das können uh, wir. Macht einfach Zeugs kaputt und so, ja. Ja, ja. Mhm. Boah. Was ist das denn für eine Gegend? Amerika. Ja, Amerika. Moment, das ist nicht Amerika! Noch nicht, nein. Ah! Alter! Alter. Okay. doch der Saat gehört zu uns, aber ne. Stoß. <lacht> <lacht> Gott, was habt <Verdammt. Ey. lacht> Das ist eine Ding da, ey! Totham-Bombe! Oh. Oh, ich bin schon tot! <lacht> ich bin auch schon tot! Boah! Hat man nicht ein Checkpoint hier gerade? Oh Gott! Ah, ich schaffe es nicht hier! Ich schaffe ich hier nicht durchzukommen! Oh. Uh. Was? Was? <lacht> oh. Oh, warte mal. Ich weiß, du kommen jetzt hier. Ich weiß, sie kommen. Ja, genau da. da Checkpoint. <lacht> oh Gott, oh Gott. Was weg? Ah, immer noch nehmen. Keine Ahnung wer es ist. Das ist der Typ aus. Ja, ist halt Evil Dead. Nein. Ich bin tot. <lacht> <und. lacht> voll den Umweg gehen, Ja. <lacht> yeah. Ich bin Mr. T. Kann ich kann hier umgehen. Ah. Diese fucking Napalmbomben, die hier überall kommen. Ah. Ah nein! Ich bin schon wieder tot! Ich gehe den Untergrund weg, der ist sicherer, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, hier unten ist schön sicher. Ja. Was sehr unsichere Gegend hier. Ey. ja Was kann der? Was kann der? Ich habe keine Ahnung, ich bitte. ich nicht da raus, hallo. Oh, da ist das Ende. Nein. Abstellen, abstellen. Okay. Raus hier, raus hier aus oh, hier wollte ich auch gerade sagen. Oh Mann, ey. Das war aber ein schweres Level. Ja. Oh, ich... Was ich erledigen können. Leicht genau. oh, noch mehr. Oh, da gehe ich hin. Ich mache mal kurz ein Neckerchen. Jetzt ein Schuss ab. Kriegst wieder an die Spitze, ja? Ja. Oh. den toten Oh, ich kann die Fernsünden, okay. Ja, du hast, du hast so fernzündbomben Aber ja. so mal, wenn du in den einsteigen kannst. Ich glaube jetzt ist er kaputt. Oh, ich habe eine Geisel getötet, hm? ne? Das ist meine. Was du? Wir <lacht> feiern ja am ja, ne? Alter. <lacht> ja, eigentlich dachte ich, wir mal geil war noch. wollten tot dann auf dem werfen? Nein, ich bin gestorben. Wie bin ich gestorben? Äh, wie komme ich hier hoch? Gar nicht. <lacht> ja, also. Oh nein. Hey. Yeah. So, guck mal. Hä? Hm. Geil. Aha. Ich peitsche den Roboter. Nein. Das war's bewährt. Feilsche ah. ah. yeah. ich da raus? Aua. Ah. Ich musste ihn ja unbedingt töten. Nein. <lacht> Oh, ist das Ziel? Ja. Ble Yeah! Warum bin ich nicht wiederbelebt? Weil du, du keine Leben mehr hattest. Du wirst bei mir immer wieder belebt, wenn wir ein Ziel erreichen. Aber nur weil ich dann auch, auch zwei Leben hatte oder so. <lacht> <lacht> jedes Mal. Jedes Mal am Anfang oh hilf mir. Oh. Okay. So, ich gehe sofort da rein, ey. So, einer. Einer! Einer! Ah. Oh, okay. Ich gehe hinter einem Truck. Alles ist gut. Ich habe die Rakete mit meinem Gesicht abgefangen. Ah. Ah, tut sie verwirren oder was? Stimmt, Verwirrung. Ah, oh mein Gott. Äh, müh. Äh, ja. I got you. Ah. War ein Schnappspeer. Uh, yeah. huh. Es <laughs> immer noch leben. Ja. Steigt mal da ein. ich konnte es mit Y machen. Oh. Ich glaube, das geht nur einmal. Ich hab das kaputt. Aber ah. Stein auf den Kopf gefallen, Mann. Oh Mann. <lacht> Da rein lass mich da rein! Äh, Gott, verdammt der Dreck! Gott, mm. ja, verdammte Dreck! Du hast mich gerettet! Ich habe dich gerettet! So, erstmal zurück! So Okay. Oh. What? <lacht> er ist der Außerwählte. Ah, doch mal, äh, mal dein spezialdingen glaube, Du kannst damit... Holen abwerten. Also. Ich bin Ups, sie zu Tode. Ich gehe rein. Ich bin tot. Ich gehe da rein. Ja, ich bin nur Musikver. Haha. Oh Gott. Verdammt. Oh, oh, oh, oh mein Gott. Ich. habe eine Abkürzung. Ich weiß nicht, was da oben abgeht, aber ich bin vorher hier unten bin. Ja. Löcher, na. Hallo. Nein. Oh bin eigentlich okay. Ah. Oh. Ah, uh. Gott, Tank. Surprise. Surprise. Na, wohl eh. Tanken. so lange unbesiegbar man der ball aus allen rohren nächste Enderbro. oh hast du das gesehen ja. habe ich schütze einfach yeah. gesehen, zurückgeschossen Nimm yeah. das. <lacht> Wir haben das gebiet oh. okay dann Okay. Was war schon wieder mit diesem Fahrt? Ja. Voll schnell gegangen. Also, nee. Haben wieder eine Bonusmission? Yeah. Ja. Ja, sie muss beim nächsten mal. Im oh, Bedrohung mit Rubin. Okay. Die Mandarinen sind zum Besten da. So, oh, dann war es das also für diese Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, meine Bros. Yeah. Tschüss, Ciao.